So klingt's draußen, wo drinnen ist Raumklima passt. Dämmung raufbringst, weil es mit einer Fassadendämmung von Baumit drinnen immer angenehm ist. Egal ob ob's draußen schneit oder die Sonne verbrennt. Mehr auf baumit.com Baumit. Bau mit. Ideen mit Zukunft.